Hallo, heute ist ein schöner Tag. Heute nehme ich euch und Sie mit auf eine kleine Tour durch die Stadt. Mit dem Blick nach unten. An verschiedenen Stellen in der Stadt sind auf dem Bürgersteig so kleine Steine eingelassen. Stolpersteine, über die man mit dem Blick stolpert, wo man hinsehen und aufmerksam werden soll. Das Projekt Stolpersteine ist ein Kunstprojekt dass die Erinnerung an die Vertreibung und Vernichtung von Juden, Zigeunern, Sinti und Roma, politisch verfolgten Homosexuellen Zeugen Jehovas und Euthanasieopfern im Nationalsozialismus lebendig erhält. Und diese Erinnerung ist mir wichtig, denn 1938 war innerhalb von wenigen Nächten ein so großes Morden und Brandschatzen in Deutschland, die Ausschreitungen in der Reichspogromnacht und in den Tagen rundherum vor 82 Jahren, das ist noch gar nicht lange her. In jedem Vater unser bitten wir, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Heute erinnern wir uns an das Unrecht, an die Verbrechen, an das systematische Ermorden von Menschen, das damals stattgefunden hat und das nie wieder stattfinden darf. Gott, wir bitten dich, schau uns liebevoll an und gib uns die Kraft, Frieden zu schaffen, dass aus Fremden Freunde werden und bewahre uns vor dem Hass und der Unmenschlichkeit, die sich damals gezeigt hat und die auch heute manchmal Menschen in ihr Herz lassen. Amen.